Na gut, Leute, wir haben einiges vor, keine Zeit verschwenden. Los! Erstens mal, die Kamera ist neu, wie ihr vielleicht seht. Ich habe auch ein Objektiv drauf, was euch mein ganzes Zimmer jetzt zeigt. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist überhaupt. Habe ich alles wegräumt? Wenn ihr was seht, lasst es mich wissen. Warum habe ich mir die Kamera gekauft? Neben technischen Sachen, die euch nicht zu interessieren werden, gefällt mir erstens mal einfach ihr Bild besser. Und ich kann jetzt auch das machen. Boah, schau, wie schnell ich meine Hand bewegen kann. So, so langsam für euch. Okay. Ich habe aber nicht nur die Kamera gekauft. Ich habe auch noch diese GoPro. Diese, diese GoPro. Was ist hier los? Ich habe eine Kappe auf, kein Bandana. Das ist, weil ich einfach heute noch keine Zeit und Lust gehabt habe zu duschen. Warum bin ich überhaupt so im Stress? Warum rede ich so schnell? Was ist los? Ich bin nächste Woche. Leider in der Karibik. Also, eigentlich, wenn ihr das Video seht, bin ich schon eine Woche in der Karibik. Das heißt, ich bin jetzt nicht in der Karibik, aber ich bin jetzt noch eine Woche in der Karibik. Falls ihr das 600 Abonnenten Special bis ganz am Schluss gesehen habt, dann werdet ihr wissen, was ich gesagt habe, aber in der Zukunft möchte ich meinen Fokus eher auf die Reisevideos schiften. Und genau das mache ich jetzt. Kleiner Haken an der Sache ist, dass ich jetzt so viel Geld für die Kamera und für die GoPro und noch andere Sachen ausgegeben habe, dass ich mir keinen Laptop kaufen kann und ich mit meinem Laptop, den ich jetzt habe, nicht arbeiten kann. Der ist der ist, schon, der, ist, der, ist der ist, der ist, der ist über drei Jahre alt und er ist nicht dafür gemacht, dass ich da meine Videos damit schneiden kann. Deswegen wird es jetzt über eine Woche kein Video geben von dem Zeitpunkt an, wo ihr es schaut. Da ich, wenn ich zurückkomme, natürlich die Videos auch noch schneiden muss, bevor ich sie raushauen kann und euch zeigen kann. Also jetzt bin ich gerade in der Karibik Ach. und im Oktober bin ich dann auch noch drei Wochen in Asien, um für uns coole Videos zu drehen. Nachteil daran, dass ich in letzter Zeit so beschäftigt war, ist, dass ich keine Zeit hatte, mir ein bisschen was über die Karibik zumindest anzuschauen und um mich ein bisschen darauf vorzubereiten. Aber ich habe jetzt ein bisschen Zeit und ein gewisser Herr hat sich bereit erklärt, uns um ein paar wichtige, essentielle Knackpunkte und Informationen, Knackpunkte gibt gar keinen Sinn, über die Karibik zu übermitteln. Gesellen wir uns zu ihm. Okay, wow, ganz schön viele. Ein Eintrockensouvenir. Von mir aus? Mhm, ja. Die kenne ich nur aus dem Zoo. Okay, danke mal Sauvignon für die ersten Tipps. Ein Fachmann muss ich feststellen, ich fahre aber nach Curaçao. Hast du vielleicht Tipps speziell für Curaçao? Ja. Mhm, tic-tac des Lipperslack. Like. Ja. Okay, und wie hört sich das an? Kumbai, mi nombre überrascht mich immer wieder Sauvignon. Ja. In English, Queen on the Bridge, no problem. Ah, danke Souvenir, das war jetzt wirklich notwendig. Ich muss jetzt gehen, ich muss das Video fertig machen, okay? Wir sehen sich. So, dann habt ihr mich auch noch zahlreich nach Begrüßungen gefragt. Ich habe es noch ein bisschen herausgezögert und wollte einfach mal, dass ich ein paar ansammeln, damit ich das jetzt auf einmal gesammelt erledigen kann. Falls euch die Begrüßungen nicht interessieren, dann bitte an diesem Punkt vorspulen. Echt schade, ich werde dich vermissen. Aber wir starten jetzt. So. Schöne Grüße an den Reimelefant4988, die super super Angelina, hey, cooler Name, ASL1H61, Philipp Erdiemski, Kamen, Kamen, Kamen, 2005 Oscar, Hallo Oscar, Levin Zeller, Nutt <lacht> Nut Coco 10 10 Aytinja Aytinja Brahim Fresh Ferhat BFF 0 Charlies 1 2, 3. Hallo Luca Hallo Berdan aus Bonn Bonn? Ein Abonnenten aus Bonn haben wir Also ein Abonnent Das ist einfach das normale Wort Dann noch schöne Grüße an die Scarlett Fricke Crazy Name. Und an den Mars Oliver. Gut, ich habe sicher wen vergessen. Wenn ich euch vergessen habe, bitte schreibt es mir. Ich werde wieder ein paar ansammeln und diesmal seid ihr fix dabei. Ich habe das System ein bisschen überarbeitet und kann jetzt durch meine Algorithmen eure, Be eure Namen besser bemerken. Ich schreibe es mir einfach auf und muss dann nicht im Nachhinein suchen. Und ja, Block weg. Nochmal, weil es mir jetzt in letzter Zeit ziemlich viel im Kopf ist. Ähm, Danke für die 600, über 600, fast 700 Abonnenten. Ich finde diese Rate, mit der wir gerade wachsen, ist echt nicht schlecht. Wir machen da wirklich was gut, glaube ich. Deswegen ein ganz besonderes Danke an jeden, der seinen Freunden zeigt oder wem auch immer. Ihr seid ein wichtiger Grund, warum die Gang wächst. Apropos, äh, apropos, apropos Gang. Ich habe einen Gangnamen für uns ausgesucht. Er kommt von, er kommt von awful Zweitkanal und er tauft uns die... Super-Super-Nation. Really Super-Super-Nation. Ähm, um, wie findet ihr ihn? Findet ihr ihn so heftig? Findet ihr ihn cool? Lasst mich wissen. Und, ja, das war's auch schon wieder mit dem Video. Folgt mir bei den sozialen Netzwerken, um wichtige Proportionen zu finden und alles bei dir lasst ein Like und abonniert, wenn ihr cooler als die anderen sein wollt. Teilt das Video, wenn ihr die Super Super Nation wachsen sehen wollt. Was ist los? Heute bin ich, heute, heute bin ich, heute, heute bin ich so, viel, so groß, das Zimmer wir einmal, oder? Und ja, wir sehen sich bei... In einem halben Wochen ungefähr.